Guten Tag, mein Name ist Dr. Watson. Ihr gehört heute dem Detektivteam von Sherlock Holmes an. Bei einem seiner schwierigsten Fälle braucht er heute eure Unterstützung. Professor Green hat bei einer Ausgrabung den nun weltberühmten Smaragden der Göttin Isis gefunden. Zur Sicherheit hat er ihn gut in seiner Wohnung versteckt. Leider ist Professor Green verstorben. In seinem Testament ließ er verlauten, mein Butler soll die Wohnung und mein gesamtes Vermögen erhalten. Sein Neffe Manfred Loos hat sich an Sherlock Holmes gewandt und dieser hat sofort erkannt, das Testament ist gefälscht. Er hat euch gebeten, Recht und Ordnung wiederherzustellen. Mit einem Trick hat Mr. Holmes den Butler heute aus seiner Wohnung locken können und euch damit beauftragt, drei Dinge zu tun. Erstens, in die Wohnung von Professor Green einzubrechen. Zweitens, den Smaragden zu finden und zurückzuholen und drittens mit dem Smaragden aus der Wohnung zu entkommen. Aber Achtung, der Butler hat in der Wohnung einen stillen Alarm installiert. Solltet ihr diesen auslösen, wird er frühzeitig zurückkommen und in seiner Wohnung nach dem Rechten sehen. Dann müsst ihr versteckt sein. Wenn der Butler findet, für den ist das Spiel leider vorzeitig vorbei. Und nun beeilt euch, in einer Stunde brauchen wir den Smaragden.